Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Umformen von Formeln. Wir haben es hier mit dem sogenannten Coulombschen Gesetz zu tun. Es wurde von Charles Augustin de Coulomb im 18. Jahrhundert entdeckt und beschreibt die Kraft, die zwischen zwei Ladungsmengen Q1 und Q2 wirkt. ε0 ist eine sogenannte Feldkonstante und der Radius r der Abstand zwischen den Mittelpunkten dieser Ladungsmengen. Gesucht ist der Abstand r. Das heißt, wir müssen unsere Formel dahingehend umformen, dass der Radius r isoliert auf einer Seite zu stehen kommt. Da die gesuchte Variable im Nenner aufscheint, multiplizieren wir mit r² und erhalten r² mal f ist 1 durch 4Pi mal Epsilon 0 mal Q1 mal Q2. Auf der rechten Seite verbleiben zwei Faktoren, die wir auch in einem Bruch zusammenfassen können. r2 mal F ist gleich Q1 mal Q2, gebrochen durch 4Pi mal Epsilon 0. Der nächste Schritt ist die Division durch die Kraft F. Das Dividieren durch F entspricht einem Multiplizieren mit dem Faktor 1 durch F. Damit können wir einen Doppelbruch vermeiden. Wir erhalten R² ist gleich Q1 mal Q2 durch 4 π mal Epsilon 0 mal 1 durch F. Wieder haben wir es mit zwei Faktoren zu tun, die wir zusammenfassen könnten. Um das R freizustellen, müssen wir nur noch die Wurzel ziehen. Wir erhalten R ist gleich die Wurzel aus Q1 mal Q2 durch 4Pi mal Y0 mal 1 durch F. Und das Beispiel, die Formel, ist fertig umgeformt.